Backstage, Pinkelnot beim Meet and Greet. Über die Verlosung eines Radiosenders hat Nikki die Karten für das Meet and Greet mit ihrer Lieblingsband gewonnen. Sie freut sich, spürt ihr Herz heftig klopfen und kann die Begegnung mit dem Sänger nach dem Konzert kaum noch erwarten. Wenn doch nur ihre prallgefüllte Blase nicht wäre. Wird der Abend in einer nassen Jeans enden?